So, 4, 3, 2, 1, Start! Gib mir ein D! D! Gib mir ein A! A! A. Gib mir ein N. N! N! Gib mir ein K! K! Gib mir ein E! E! Was ist das? Danke! Heute ist der Tag des Ehrenamts und damit auch ein Tag für Arbeiterkind.de, denn Arbeiterkind.de besteht... Aus dem ehrenamtlichen Engagement von 6.000 Menschen in ganz Deutschland in 75 lokalen Gruppen. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für euren Einsatz. Macht super Spaß mit euch und wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch. <lacht>